die im speziellen SCORM-Format vorliegen. Im Gegensatz zum IMS-Content-Paket können mit der Aktivität Lernpaket auch Bewertungen vergeben werden. So können diese in die Kursbeurteilungen einfließen. Mit der Aktivität Offline-Test können die in Moodle zusammengestellten Multiple-Choice-Prüfungen in Hörsälen auf Papier durchgeführt